Okay. Ähm. Herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden-Hangout. Äh, mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst hier bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind diese Webmaster Sprechstunden-Hangouts, äh, wo Webmaster und Publisher kommen können und äh, uns ihre Fragen stellen können und Kommentare allgemein zur, zur Websuche uns auch weitergeben können. Äh, wie immer, wenn einer von euch möchte, könnt ihr gerne schon mal loslegen. Dann fangen wir mit euren Fragen schon mal an. Dann würde ich sehr gerne die erste Frage stellen. Hi John, hier ist Alex. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir immer wieder verschiedene Systeme haben, wo es schwer ist, ähm, auf der gesamten Webseite die URL zu ändern. Also wenn wir zum Beispiel vom, vom CMS selber die Standardmethode haben, die zum Beispiel Kategorielinks erzeugt, wir aber passendere oder bessere Zielseiten haben, ist es oft so, dass im Endeffekt halt im Code quasi immer auf diese Kategorie-Seite verlinkt wird und die aber quasi ständig per 301 weitergeleitet wird, also sozusagen einen permanenten 301. Wie wird das bewertet? Ist es dauerhaft schlecht oder ist es eigentlich ähm, unrelevant? Das sollte eigentlich nicht so tragisch sein. Also wir, wir folgen diesen Redirect einfach und versuchen, die Seiten dann so zu indexieren. Vom Crawling her müssen wir dann einfach beide Varianten durchcrawlen, aber wenn das ein einzelner Redirect ist, dann machen wir das in der Regel gleich beim, beim ersten Versuch schon. Äh, problematischer ist, wenn, wenn es zum Beispiel eine verkettete Redirect, also Redirect-Kette ist, äh, wo ich glaube mehr als fünf hintereinander stehen, dann machen wir das erst in einem zweiten Schritt wieder, aber so viele Redirects hat man ja normalerweise nicht zwischen diesen verlinkten Seiten und äh, dem Redirect-Ziel. Okay, perfekt. Vielen Dank. Okay. Äh, weitere Fragen, bevor wir loslegen mit den eingereichten Fragen? Ja, ein anderer Alex hier. Ähm, ich habe eine Frage zu Webmaster Tools und zwar in dem Leistungsbericht oder in der Abdeckung. Angenommen, ich habe jetzt eine Domain, sagen wir mal, Domain.com und dann slash country ähm, und ich habe einmal die Root Domain ähm, als Property hinterlegt, als auch dann die Country-specific-Subfolder. Ähm, sehe ich dann quasi in dem Leistungsbericht von der Root Domain automatisch auch die Leistung von dem Subfolder oder ist das dann automatisch exkludiert, weil ich quasi zwei Properties für eine Domain habe? Das ist äh, trotzdem dabei. Okay. Und ähm, wenn es jetzt zu AMP-Seiten kommt, normalerweise haben die ja immer eine, eine Subdomain von äh, amp.project.org. Ähm, jetzt habe ich aber gesehen, bei dem Google-Blog wiederum, habe ich einfach nur hinten eine amp-slash-subfolder ähm, angehangen, um dann quasi von dem normalen Modus in den AMP-Modus zu wechseln. Wie kann ich denn quasi die Struktur dessen ähm, selber auswählen? Das kann man machen, wie man will. Das heißt, wenn man jetzt eine getrennte AMP-Version hat, kann man das entweder auf der gleichen Website haben, also direkt da drin, als Unterverzeichnis, oder mit einem Parameter, wenn man will. Man kann auch einfach allgemein andere URLs verwenden, oder man nimmt ein Subdomain. Aber schlussendlich ist das ein, ein und für sich, ja, etwas, was ihr entscheiden könnt. Meistens entscheidet man da eher aufgrund von der Infrastruktur, die man hat, wie man diese AMP-Seiten erstellt. Ja. Und äh, manchmal kann man das direkt im, im gleichen äh, Hostname quasi machen. Manchmal nimmt man separat separates Subdomain dafür, einfach weil die irgendwie anders erstellt werden, anders gelagert werden, äh, damit man das trotzdem noch so machen kann. Okay, vielen Dank. Okay. Dann gehen wir mal kurz die, die Fragen durch, die eingereicht worden sind. Äh, wie immer, wenn ihr Kommentare oder weitere Fragen dazu habt, einfach nur loslegen dazwischen. Äh, ich habe bei meinem privaten Blog aus Interesse die Funktion Abrufen und Rendern für einen langen Artikel angewendet. Und äh, ich sehe da quasi nur einen oberen Teil von, von dieser gerenderten Seite. Das ist an und für sich normal. Die, die Tools haben eine Begrenzung, ich weiß nicht, wie, wie, wie das jetzt genau begrenzt ist, ich glaube auf, aufgrund von der Pixelhöhe, einfach mit dem, was wir dort im Tool zeigen, damit man da einigermaßen etwas Überschaubares hat. Das heißt, die, die Begrenzung für die Indexierung ist an und für sich ein bisschen anders, dass wir schon mehr darstellen können. Aber mit diesem Tool ist es einfach aus Überschaulichkeitsgründen, aus Geschwindigkeitsgründen, das äh, da leicht begrenzt. Was man machen kann zum Testen, ist einfach einen Teil vom Text nehmen, der unterhalb dieser Grenze ist und danach suchen. Und dann sieht man sehr schnell, ob das indexiert wird oder nicht indexiert wird. Äh, kann Google Affiliate Links von normalen Links auseinanderhalten? In vielen Fällen können wir das machen, in den meisten Fällen ist es aber nicht so, dass wir da wirklich etwas Spezielles machen müssen. Äh, ist es ist nicht so, dass wir da hingehen müssen und sagen, ah, das sind Affiliates-Links, wir müssen diese Website irgendwie anders einstufen, äh, sondern wir versuchen die Website so einzustufen, wie, wie ihre Inhalte sind. Und wenn da Links zu anderen Websites dabei sind, wenn da Links zu einer Möglichkeit ist, äh, diese Produkte zu kaufen, die da beschrieben werden, ist das sich total okay, für, aus unserer Sicht. Äh, das Einzige, was bei Affiliate Links, äh, was, was für uns wichtig ist, ist, dass es klar ist, dass das Links sind, die kein PageRank weitergeben sollten. Äh, das heißt, dass man mit dem No-Follow arbeitet, bei Affiliate Links. Ähm, das hilft uns da ein bisschen bezüglich äh, den ganzen PageRank-Sachen. Aber ansonsten ist es nicht so, dass wir da irgendwie die Affiliate-Links ausfindig machen und dann die, die Website irgendwie anders be betrachten. Das heißt, ihr müsst auch diese Affiliate-Links nicht irgendwie verstecken, irgendwie hinter Robots Text oder irgendwelche wilden JavaScript und Redirects äh, verstecken, sondern ihr könnt die, die ganz normalen in Seiten einbauen. Äh, normalerweise, wenn man die versucht, irgendwie besonders zu verstecken, dann hat man eher einfach die Gefahr, dass man da mehr Komplexität einbaut in diese Seiten, Komplexität, die irgendwie auch schief gehen kann. Das heißt, ich, ich würde es zumindest aus meiner Sicht so machen, dass das einfach ganz normale No-Follow-Links sind. Ähm, Seiten mit Gesundheitsthemen werden von Google ja meistens sehr vorsichtig behandelt. Äh, was ist aber, wenn man nur einen bestimmten Teil einer Website äh, mit Gesundheit beschäftigt und der Rest mit harmlosen Themen? Äh, muss dann die gesamte Webseite mehr Trust gegenüber Google aufbauen oder nur die spezifischen Unterseiten. Äh, ich, ich denke, aus, aus unserer Sicht bezüglich dem, dem Algorithmus versuchen wir das so zu machen, wie das ein normaler Benutzer anschauen würde. Und äh, als normaler Benutzer würde ich da, würde ich das vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, mit, mit äh, ja, ein bisschen überdacht angehen. Sagen wir mal so. Äh, in dem Sinn, dass, äh, wenn ich zum Beispiel ein, eine Website habe, die, äh, sag ich mal Sneakers verkauft, und nebenbei habe ich einen Bereich, äh, wo über Medizin für, die, für Darmkrebs irgendwas geschrieben wird, dann ist so, so eine Art von Mischung, wirkt natürlich ein bisschen komisch. Man weiß ja nicht genau, ja, was ist jetzt wirklich die Spezialität von dieser Website? Wo, wie stark kann ich mich darauf verlassen, dass diese Gesundheitsthemen wirklich auch sauber behandelt werden? Und äh, das ist weniger dann eine SEO-Frage, sondern wirklich eher eine Frage von: ja, Wie positioniere ich? Wie positioniere ich meine Inhalte? Und wie mache ich klar, dass diese Inhalte wirklich auch relevant sind für Benutzer, und dass sie denen auch trauen können? Und äh, da würde ich das eher in, in diese Richtung. Dann, dann, betrachten und so entsprechend angehen. Ähm, ich hatte beim letzten Mal eine Frage bezüglich der Ajax Cross Promotion und der Blockierung gestellt. Ähm, und da äh, die Frage, rendert Google wirklich jede einzelne Seite früher oder später? Ich würde sagen, wir können nicht garantieren, dass jede Seite gerendert wird, aber das ist an und für sich schon das Ziel, dass wir möglichst alle Seiten rendern, dass wir die Inhalte wirklich so sehen, wie sie ein Browser sehen würde. Das hängt natürlich zum Teil auch einfach von, von technischen Möglichkeiten ab. Manchmal können wir diese Seiten nicht sauber rendern, weil einzelne Inhalte noch nicht zur Verfügung stehen, weil vielleicht Server-Ressourcen auf unserer Seite oder auf eurer Seite nicht, nicht vollständig ausreichen. Uh, aber das Ziel ist schon, dass wir jede Seite per, per Rendering anschauen. Uh, und dann die zweite Frage, rendert Google mehr, wenn die Qualität oder der Trust uh, steigen? Uh, normalerweise ist es nicht direkt eine Frage von der Qualität oder vom Trust, sondern eher eine Frage davon, wie, wie wichtig es ist für diese Seite, dass das Rendering gemacht wird. Und uh, das versuchen wir da ein bisschen mit hineinzuziehen, das heißt, wenn wir sehen, dass über Rendering wirklich relevante Anteile der Seite noch dazukommen, dann merken wir ja, dass das eigentlich sehr wichtig ist für diese Seite und dann versuchen wir das ein bisschen häufiger zu machen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass die Häufigkeit vom Crawling oder vom Rendering kein Indikator ist, dass die Seite gut oder schlecht ist oder dass die Seite gut oder schlecht den Suchergebnissen äh, stehen würde. Das heißt, äh, wenn Seiten häufiger gerendert werden, ist das nicht ein umgekehrtes Zeichen, dass die Qualität dieser Seite höher angestuft wird oder dass mehr Vertrauen in diese Website vorhanden ist, sondern dass es in der Regel schon eher einfach ein, ein technisches Mittel, das wir verwenden, um die Inhalte zu lesen. Äh, ich habe eine Frage zur Vervollständigung von Google. Äh, Tischplacke China wird vorgeschlagen, Tischplacke Afghanistan nicht. Äh, Christian, du bist, glaube ich, hier. Kann, kannst du erläutern, wie, wie du meinst, mit vorgeschlagen? Ähm, die Autofahrvorstellung oben bei Google. Also, ah, okay. du vorher ein und dann äh, wird es vorgeschlagen. Beim, beim Suchen quasi. Genau. Okay. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass diese Funktion, soweit ich weiß, in erster Linie auf dem aufbauen, was Benutzer effektiv gesucht haben. Das heißt, es ist nicht ein Zeichen, dass, dass du solche Inhalte machen musst, oder dass, äh, äh, dass wir quasi aufgrund von deinen Inhalten diese Vervollständigung quasi ausbauen können, sondern wir haben einfach gesehen, Besucher haben das so gesucht und da können wir mit dem an für sich arbeiten, das so zeigen. Äh, für dich ist es vielleicht ein Tipp in dem Sinne, dass, dass du dann so siehst Ah, wir suchen mehr nach diesen Themen, vielleicht müsste ich mehr dazu schreiben. Äh, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass die Inhalte auf deiner Webseite zu dieser Vervollständigung führen. Also, gestern natürlich direkt hängen geblieben. Okay. Ähm, da ist noch eine Frage mit einem Bild. Ähm, bei der Abfrage auf Google.de, Finnland-Flagge kaufen, Atraflang ist richtig ja. eingerichtet. Ah, und dann kommen die Preise in Schweizer Franken. Ähm, was kann man da machen? Äh, an und für sich ist das ein Zeichen, dass wir denken, dass diese beiden Versionen gleich sind, dass wir sie zusammenklappen können und dann indexieren wir eine Version und tauschen einfach die URLs aus per, per hreflang und dann kann das so, so kommen wie da. Äh, wichtig ist einfach, wenn, wenn du so etwas siehst und du denkst, äh, du möchtest lieber, dass die Seiten einzeln betrachtet werden, dass man wirklich auch dafür sorgt, dass die Seiten genügend unterschiedlich sind. Ich habe, glaube ich, von, von deiner Website auch im, im Deutschen Forum einen Thread gesehen und ich glaube, es auch über, über das gleiche Problem. Und da, das habe ich an, für sich an das Team auch mal weitergegeben, damit Sie das genauer anschauen können, ob man da auf unserer Seite das ein bisschen differenzierter anschauen müsste, gerade bei, bei diesen beiden Seiten. Äh, weil gerade solche Sachen wie, wie Preise, wenn sie in strukturierten Daten dabei sind, die sind natürlich auch relevant und die müssen wir eigentlich da schon auch be berücksichtigen, um zu erkennen, dass das wirklich unterschiedliche Seiten sind. Ja, also es klappt jetzt auch wieder. Okay. Weiß ich nicht, warum. Ähm, einzige Sache, die ich jetzt eigentlich geändert habe vor circa, weiß nicht, vier, fünf Tagen oder so, also wir werden sowieso oft gecrawlt auch, ist, dass im HREF Link anstatt ähm, DE, also nur die deutsche Sprache Auszeichnung für ähm, die DE-Domain, habe ich jetzt noch hinzugefügt DE DE, also für deutsche Sprache und die Region Deutschland und zusätzlich auch nochmal die deutsche Sprache. Also ich habe zweimal auf flaggenplatz.de praktisch ähm, ein Tag gesetzt, ich weiß nicht, ob es daran jetzt liegt, dass er ja irgendwelche Auswirkungen hat. Weil du hast einmal auch gesagt, wenn, wenn es für die Region ähm, keinen Eintrag gibt, dann schaltet er auf die nächsthöhere Ebene und das wäre ja eigentlich die deutsche Sprache. Ja, das hätte eigentlich auch mit, mit den alten Einstellungen funktionieren sollen. Mhm. Eben wie, wie, wie du sagst, wenn wir keine länderspezifische Version haben, aber wir wissen, dass es eine allgemeine deutsche Version gibt, dann sollten wir eigentlich die allgemeine deutsche Version auch nehmen. Also lag das Problem eigentlich doch eher auf der Google-Seite? Also ihr habt irgendwas gemacht, oder? Ich weiß, weiß nicht, ob da schon etwas gemacht worden ist. Ich weiß einfach, dass das weitergegeben wurde an das Team. Okay. Äh, vielleicht, vielleicht haben sie das jetzt mal angeschaut und äh, das entsprechend äh, behoben, oder vielleicht ist es einfach allgemein, einfach algorithmisch hat sich das jetzt ergeben, dass wir das neu bewertet haben und gesehen haben, dass wir diese Seiten wirklich separat betrachten sollten. Ähm, was du wahrscheinlich machen kannst, ist mit dem URL Inspection Tool, dass man die URL dort eingibt und dass man da schaut, ob der Canonical entsprechend auf die Länderversion auch wirklich geht. Äh, nicht, dass es jetzt einfach umgeklappt ist und jetzt äh, in, in okay. der Schweiz werden dann die europreise Preise gezeigt. Okay. Und ähm, noch eine Frage m, zu der vorherigen: ähm, Die Affiliate Links. Also wenn ich jetzt die Online Shops verlinke von DE nach CH, also wenn ein Kunde zum Beispiel wechseln möchte, sollte ich dort auch ein No-Follow setzen oder erkennt ihr das so weit, dass das alles zusammengehängt dann durch den Adrack-Link? Wenn, wenn das deine Seiten sind, dann, dann musst du da kein No-Follow setzen. Okay. Dann ist es ja nicht eine Affiliate-Situation, sondern es ist wirklich von, von eines deiner Websites zu einer anderen deiner Websites und das ist eigentlich total normal. Okay, danke. Okay, dann eine Fra Frage zur Website thermethermen.de äh, Bezüglich vom Ranking her. Ähm, früher waren da wohl mit Keyword-Dichter ein bisschen übertrieben und jetzt ist das ein bisschen verbessert. Äh, jetzt die Frage, bevor man da auf responsive um, umsteigt, äh, ist der Text aus Sicht von Google jetzt vertrauenswürdig oder nicht? Äh, ich denke, das lässt sich nicht so, so einfach so oder so sagen. Äh, was mir einfach aufgefallen ist, ist äh, bei dieser Website wird es sehr schnell nach, ich weiß nicht, ein, einer Art Made-for-Ads-Website, wenn man auch sieht, dass da verschiedene andere Websites, die ähnliche Themen haben, mit fast dem gleichen Layout äh, aufgebaut sind, dann wirkt das ein bisschen so, dass man da verschiedene Websites rausbringt und die einfach auf einzelne Keywords abzielt. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass unsere Algorithmen das anschauen und denken, ja, das sieht ein bisschen äh, ein bisschen stark äh, gezwungen aus, dass man da wirklich quasi keywordspezifische Websites aufstellt. Und was ich da einfach vorschlagen würde, ist, dass man wirklich da versucht, weniger Websites zu machen und äh, dafür stärkere und bessere Websites zu machen. Ich, ich denke, die, die Website oder andere Websites von dir haben wir früher auch schon mal angeschaut. Und vielleicht bist du schon äh, auf, auf dem Weg da in diese Richtung. Und das würde ich dann eher empfehlen, dass man so in die Richtung ein bisschen weitergeht, dass man einerseits schaut, dass die Startseite und die anderen Seiten in der Website natürlich gut sind, äh, vom Inhalt her. Ich würde da nicht so sehr die, die Keywords zählen, sondern wirklich einfach schauen, dass dass die Inhalte gut sind, dass man sie. Zum Beispiel laut vorlesen könnte jemanden am Telefon, ohne dass man da allzu fest grinsen muss, weil das dann irgendwie übertrieben wäre. Äh, und so würde ich da vielleicht einfach Schritt für Schritt mal überlegen, wie kann man diese Website zusammenklappen, dass man weniger Websites hat, dafür einfach viel stärkere Websites. Und äh, wenn man das ein bisschen hinkriegt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da noch einigermaßen Erfolg haben kann mit, mit der Website. Ähm, und da, zweite Frage ist, äh, siehst du noch weitere Probleme mit der Startseite? Oder gibt es äh, andere negative Signale, äh, die das normale Ranking verhindern? Ähm, eben, da würde ich schon einfach in die Richtung gehen, dass man wirklich schaut, dass das eine, wirklich eine starke Website wird, äh, die, die nicht allzu fest unter, unterteilt ist in andere separate Websites für einzelne Keyword-Varianten. Und äh, wichtig ist natürlich auch für, für das Ranking, dass wir nicht nur die Startseite anschauen, sondern wir schauen die, die ganze Webseite an. Und äh, von dem her ist die Startseite sicher ein wichtiger Punkt, aber der Rest der Website sollte eigentlich auch soweit äh, okay sein. <lacht> okay. Äh, ist der Google Cache einer Seite, der mir von Google angezeigt wird, immer auch der, der für die aktuelle Seitenbewertung zugrunde? verwendet wird. Äh, nein. Äh, in, in erster Linie ist der Cache eher für den Benutzer da, dass wir zeigen können, was wir gesehen haben mit dieser HTML-Seite damals. Äh, der Cache muss nicht unbedingt der Version entsprechen, die wir für die Indexierung verwenden. Äh, dementsprechend würde ich auch nicht den Cache nehmen als ein Diagnosemittel für die Indexierung. Äh, manchmal ist es hilfreich, wenn man da so nachschauen kann und sehen kann, zumindest erkennt Google, dass die Inhalte da sind aber es ist nicht ein Zeichen, dass, dass wir das wirklich eins zu eins so indizieren. Äh, das merkt man vor allem, wenn man eine JavaScript-basierte Website hat, dann wird natürlich die HTML-Seite indexiert im Cache, aber an und für sich für die Google-Suche verwenden wir die ausgewertete, die gerenderte Version, also nicht nur die HTML-Seite. Ähm, ich hatte mal Links von verschiedenen Seiten, Domains, die eine Manual-Penalty bekommen haben, die Seiten wurden danach umgehend gelöscht. Äh, das ist schon über ein Jahr her. Kann es sein, dass die dort verlinkten Seiten noch immer darunter leiden? Johannes, erlaubst du mir kurz zu stören, weil ich leider nicht mehr viel Zeit habe und kann ich eine Zwischenfrage stellen? Also gut, ausnahmsweise. Ähm, du hast vor zwei Hangouts schon, bist du auf die Frage eingegangen, aber äh, ich war leider nicht da. Es geht um die Frage, ob ähm, bei Canonical ähm, vererbt wird, wenn ein Redirect vorhanden ist. Also, weil ich habe nämlich folgendes in der Google Search Konsole, äh, werden mir URLs angezeigt mit der Information, dass Google hier eine andere Seite als der Nutzer eine kanonische Seite bestimmt hat. Und ich habe geguckt, welcher Kanon angegeben wird und habe gesehen, dass ähm, leider Gottes der Kanon des Vorher der vorherigen URL dort drin stand. Also Beispiel, ähm, extremes Beispiel. Ich habe ähm, Seite A und Seite A hat ein Canonical auf B. Und jetzt wird Seite A entfernt und ähm, redirected zu C. C hat aber kein Canonical, aber Google sagt mir, B ist der Canonical von C, weil er mal der Canonical von A war. War das etwas klar? Okay. Ist das jetzt nur ein temporärer Fehler? Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach temporär ist. Äh, bis sich das alles wieder quasi neu, neu eingerichtet hat. Äh, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, eine Seite war früher die gleiche wie eine andere und dann auf einmal wird sie weitergeleitet und soll ganz separat betrachtet werden. Das okay. braucht schon, schon ein bisschen Zeit, bis wir das so verarbeitet haben. Äh, einerseits natürlich auch, weil wir vermeiden wollen, dass der Canonical allzu also oft hin und her schwankt. Das heißt, ein bisschen Zeitverzögerung ist da immer auch mit eingebaut, damit wir sicher sind, dass, dass wir mit dieser Canonical-Entscheidung auch ein bisschen längerfristig leben können. Okay, gut. Also es wird nichts vererbt, sondern temporär. Ja. Super. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Okay. Also, zurück zu den manuellen Maßnahmen, zu den alten Links, die da gelöscht worden sind. Ist das immer noch ein Problem oder nicht? Äh, wenn, wenn die Seiten, die verlinkt waren, gelöscht sind, dann sind diese Links an und für sich beim nächsten Crawl und fahren die bei uns aus dem System heraus. Das heißt, die haben dann keine weiteren Nachteile an und für sich. Ähnlich ist es ja auch, wenn man Links hat auf einer Seite, wo man die Links separat an und für sich herausnimmt. Äh, dann verarbeiten wir die Seite auch neu, sehen, dass die Links nicht mehr da sind und dann können wir die aus unserem System an und für sich rausholen. Und es ist nicht so, dass wir da irgendwie nachtragend sind, dass unsere Algorithmen das irgendwie zurückhalten und sagen, halt vor einem Jahr hast du da diese schräge Sache gemacht, sondern unsere Algorithmen, wenn sie diese Seiten neu betrachten können, neu überarbeiten können, dann sehen sie ja, dass die Links nicht mehr da sind, dann müssen sie die auch nicht mehr weiter dazu rechnen. Wie schaffe ich es, dass eine von mir geänderte Seite möglichst schnell von Google gecrawlt und auch bewertet wird? Wenn ich in Search Console Abruf wie Google veranlasse, habe ich trotzdem den Eindruck, dass es einige Zeit dauert, bis Google die Seiten neu bewertet. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, was, was man mit neu bewertet meint. Äh, grundsätzlich ist mit äh, mit Search Console, kann man ja die URLs neu einreichen. Und äh, das ist an und für sich einer der schnelleren Wege, äh, wie man veranlassen kann, dass URLs neu gecrawlt werden und auch neu indexiert werden. Äh, von dem her ist es an und für sich äh, ein, ein guter Weg. Wenn man viele URLs hat, die man verändert hat, würde ich eher Richtung Sitemap gehen, äh, dass das wirklich auch klar ist, dass wir das irgendwie sag ich mal, automatisch verarbeiten können, ohne dass man da von Hand in Search Console etwas machen muss. Äh, wenn das wichtige Seiten sind, die verändert werden, dann würde ich auch dafür sorgen, dass sie intern in der Website entsprechend auch ein bisschen mit, mit Wichtigkeit quasi verlinkt werden. Das heißt, wenn das jetzt neue Seiten sind in eurer Webseiten, die sind für euch wichtig, dann würde ich die vielleicht von der Startseite mal verlinken und sagen, das, das sind unsere Neuerungen. Das sind die, die neuen Sachen, die wir zu bieten haben oder das sind die Änderungen, die wir im, im Produktassortiment haben und äh, dementsprechend sehen wir auch ein bisschen schneller äh, selbst ohne Sitemap sehen wir sehr schnell, dass ah, diese Links sind relativ wichtig, die müssen wir neu crawlen, neu indexieren. Äh, bezüglich Bewertung kann man natürlich auch überlegen, ja, Indexierung ist nur der erste Schritt, ich möchte, dass Sie auch wirklich äh, an erster Stelle dann ranken in den Suchergebnissen. Und äh, solche Sachen dauern in der Regel schon ein bisschen länger. Das heißt, indexieren ist für uns erstmal der Moment, wo wir die ganzen Informationen herauslesen können und äh, dann können wir sie in den Suchergebnissen zeigen. Aber es ist nicht so, dass nur weil eine Seite sich jetzt verändert hat, dass wir sie automatisch am gleichen Tag anders in den Suchergebnissen zeigen würden, sondern Manchmal dauert das einfach ein bisschen Zeit, bis wir wirklich gute Signale kriegen für diese neuen oder veränderten Zeiten. komme ich dazu noch eine kleine Frage stellen? Ja. Du hast ja gerade von der Homepage gesprochen. Wie interessant ist für Google denn eigentlich, also saisonale Themen zum Beispiel auf der Homepage, wenn man jetzt aufnimmt, Weihnachten, Halloween, Oktoberfest, Ostern, Frühling, Sommer, ist sowas wichtig oder interessant? Qualitativ vielleicht besser? Ähm, ich, ich denke, von, von unseren Algorithmen her würden wir das nicht gezielt anschauen, aber das sind natürlich auch Sachen, wonach Benutzer suchen. Äh, wenn ich jetzt nach irgendwelcher Weihnachtsdekorationen suche, dann sucht man halt nach diesen Keywords und wenn die auf der Homepage vorhanden sind, dann wissen wir halt, ja, gut, da, da sind sie jetzt vorhanden in diesem Shop. Äh, von dem her ist das nicht unbedingt... Ich sag mal rein ein Google-algorithmische Sache, wo man sagen würde, ich muss dem Google-Algorithmus zeigen, dass ich auch zu jeder Jahreszeit etwas Relevantes habe, sondern einfach, dass man die, diese Keywords, die wonach gesucht wird, dass man die auch sauber abdecken kann, wenn man denkt, dass man da etwas Relevantes zu bieten hat. Und passiert das dann nicht, dass die Homepage dann für diese Sachen ähm, rankt anstatt die Kategorieseite? Also Je nachdem, wie man das gestaltet, ja, kann, kann natürlich auch sein. Je nachdem, wo, wonach gesucht wird. Also ich denke jetzt zum Beispiel in, in eurem Fall, wenn man einfach nach Weihnachtsflaggen sucht, eine rank -the homepage könnte man sagen, das ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Äh, auch wenn ihr eine Kategorien habt, die vielleicht mal für Weihnachtsflaggen da wäre. Ich weiß jetzt nicht, was für Weihnachtsflaggen es geben könnte, aber gut. Äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass manchmal die, die Kategorienseite gezeigt wird, weil wir wissen, dass sie wirklich gezielt auf dieses Thema eingeht, aber manchmal vielleicht auch die Homepage, weil wir denken, da gibt es viele verschiedene Flaggen und es ist nicht unbedingt mhm. nur diese Art von Flaggen, die, die relevant sind für dieses Thema. Also, das, ja. also was in letzter Zeit immer passiert, ist, dass wenn ich einen neuen Link einbaue mit einem Suchwort für den Benutzer dann, und dann die Kategorie verlinke, dann rankt praktisch die Seite mit dem Link, aber nicht die Kategorie-Seite. Ich weiß nicht, ob das einfach dauert, seine Zeit, oder also... Das, ist, das kann schon sein, dass es einfach ein bisschen dauert. Also um, es, dieses ach. Vorkommen nur exakt zweimal. Also es kommt vor auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Titel oder auf, als H1 und trotzdem rankt diese Seite, die eigentlich sowieso immer für alles rankt. Also das ist irgendwie so die allgemeine Seite, die sowieso gut ist, Wahrscheinlich hat die einfach mehr Qualität oder ich weiß es halt nicht. So ja. was. Normalerweise, was, was da auch ein bisschen passiert, ist, dass diese Seiten, die längerfristig dastehen, die sammeln einfach mehr Signale im Laufe der Zeit. Äh, das heißt, wenn ich jetzt eine neue Kategorienseite erstelle, zum Beispiel für Weihnachten 2018, dann ist das eine vollständig neue Seite. Da müssen wir erstmal verstehen, worum es da geht. Äh, hingegen, wenn ich eine Kategorienseite habe, ich sag ich mal, Feiertage, allgemein und wo ich die Inhalte dann im Laufe vom Jahr jeweils austausche und sage, jetzt Feiertage heißt für uns Weihnachtsflaggen zum Beispiel, äh, dann, dann wissen wir, dass diese Seite im Laufe der Zeit ein bisschen Wert sammeln kann und dass die eigentlich relativ relevant sein kann für diese jahreszeitlichen Themen. Das heißt, wenn, wenn immer möglich, gerade bei so Kategorien und bei so Themen, die immer wiederkehren, würde ich schauen, dass man Seiten wiederverwendet, die man vorher schon verwendet hat. Nicht, dass man jedes Mal ganz neue Kategorienseiten dafür erstellt. Okay. Und wie oft sollte man die Homepage aktualisieren? Also eher regelmäßig, schnell, oder? Ich denke, dass es euch überlassen, wie, wie ihr das machen wollt. Äh, grundsätzlich, was für uns hilfreich ist auf der Homepage, ist, wenn wir wirklich sehen, dass da Links sind zu den Themen, die für euch wichtig sind. Das heißt, wenn zum Beispiel für Weihnachten jetzt, wenn das ein großes Thema für euch ist, dass ihr wirklich auch von der Homepage auf diese Weihnachtszeiten verlinkt, damit wir wissen, das sind Zeiten, die im Moment für euch sehr wichtig sind, dem können wir vielleicht auch ein bisschen mehr Wert geben. Wenn hingegen diese Weihnachtszeiten nur unter irgendwie Kategorien irgendwo unterhalb in der Website irgendwo verlinkt sind, dann denken wir, dass die vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig sind. Okay. Dankeschön. Mhm. Okay, dann eine Frage zu Bildern. Äh, damit Google den Inhalt von Bildern möglichst gut zuordnen kann, äh, ist ein aussagekräftiger Alttext sinnvoll. Habe ich nun zehn Bilder zum gleichen Thema auf einer Seite, die alle das Wort äh, Weihnachtsmarkt in diesem Fall äh, beinhalten und den Ort im Alttext haben? kann ich mir damit möglicherweise ein Problem mit der Keyworddichte dieser Seite einfahren. Ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass man da ein bisschen aufpassen sollte bezüglich der, der Anzahl mal, wie man Keywords wiederholt auf einer Seite. Äh, allerdings, die, all diese Seiten, wo ich das mal als Problem gesehen habe, ist es so, dass die, die Keyword-Dichte da eher sag ich mal, viel höher ist als 10, also mehr als 10 Mal pro Seite, das heißt, äh, bei, bei einigen der Seiten, die ich angeschaut habe, wo ich dann gesehen habe, dass da wirklich ein Problem ist mit der, der Keyword-Dichte, sind die, die Wörter dann 100, 200, 300 Mal vorgekommen auf einer Seite. Das heißt, wenn das jetzt 10 Bilder sind und man hat 10 Mal Weihnachtsmarkt dabei und man hat vielleicht als Untertitel noch Weihnachtsmarkt und diesen Ort, Weihnachtsmarkt und einen anderen Ort, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Äh, das ist ganz etwas anders, als wenn man da wirklich zwei, 300 Mal die gleichen Wörter auf der Seite verwendet. Ähm, wir haben unseren Shop und Blog komplett auf SSL umgestellt. Äh, bei der Indizierung gibt es aber größere Probleme. Fast 5000 Seiten werden ausgeschlossen und ich verstehe nicht genau warum oder was da passiert. Äh, und da ist noch ein Bild von Search Console dabei, wie das da dargestellt wird, dass da verschiedene Seiten äh, quasi erkannt werden, aber nicht so indexiert sind. Äh, ich habe das mal kurz hier angeschaut und äh, was ich gesehen habe, ist, dass eigentlich ein ganz normaler äh, Wechsel auf HTTPS da stattfindet. Äh, das heißt, äh, in, in, in der Frage steht noch am 3.12. ist die Umstellung gewesen, und wenn ich das so anschaue, dann sind vorher einfach sind die HTTP-Seiten als Canonical gesehen und jetzt Schritt für Schritt wechseln, wechselt das Ganze auf die HTTPS-Version. Äh, vom Verkehr, der aus der Suche kommt für diese Seiten, sehe ich, dass da wirklich einfach der Wechsel auf die HTTPS-Version stattgefunden hat. Von dem her denke ich, dass das eigentlich eher ein Zeichen ist, dass dass die Sachen jetzt sauber übertragen werden und dass es eher einfach eine Frage der Zeit ist, äh, bis Search Console wirklich auch sauber versteht, äh, alles ist jetzt mit der HTTPS-Version verknüpft und entsprechend indiziert und die ganzen Daten sind jetzt auch in der HTTPS-Version in Search Console. Und äh, manchmal dauert das einfach ein, ein paar Wochen, bis das wirklich das zum größten Teil übertragen ist. Manchmal gibt es noch einzelne Seiten, die ein bisschen nachhängen, die vielleicht mehrmals verarbeitet werden müssen, bis wir sie auf HTTPS umschalten. Aber das äh, sollte eigentlich eher einfach eine Frage der Zeit sein und nicht ein Zeichen, dass irgendetwas schief ist bei euch. Äh, ich, ich möchte aber trotzdem die, den Screenshot mit dem Team mal hier anschauen und schauen, wie wir das vielleicht gestalten können, damit das ein bisschen weniger angsteinflößend ist mit, äh, mit einer solchen Umstellung, weil das ist ja immer ein bisschen, ja, äh, mit Angst verbunden, die die ganze Umstellung von einer Website auf HTTPS und da möchte ich eigentlich schon schauen, dass es in Search Console nicht noch unnötig Extras extra Sorgen bereitet. Uh, aktuell haben wir die Bilder auf unserer Website uh, per CDN eingebunden mit einem anderen Domain. Müssen wir die Bilder mittels einer Sitemap einhängen oder können wir die Bilder uh, zusammen mit den Website-URLs in einer einzelnen Sitemap einhängen? Uh, für die Bilder-Sitemap kann man da beliebige Domains verwenden. Das heißt, bei der Bilder-Sitemap ist es so, dass ihr einerseits die, die Landing-Pages quasi als URL. Ich das Log ist das, glaube ich, verknüpft in der Sitemap-Datei. Und äh, andererseits, die einzelnen Bilder könnt ihr dann separat als Anhang zu dieser Landingpage einreichen. Und äh, dort könnt ihr jeden beliebigen Domain nehmen. Das heißt, ihr müsst nicht separat eine Bilder-Sitemap-Datei erstellen auf dem CDN noch dazu. Ähm, wir hatten ein Sommer mit sehr gutem Mobile Traffic. Und dann am 24.8 ändert sich das Schlagartig und so Mobile Traffic-Zahlen wurden seitdem immer negativ zum Vorjahr. Äh, in Search Console stehen zudem etliche etlichen Soft- 4 Fehler, die alle Profile darstellen. Einige Profile sind eventuell den Content, manche überhaupt nicht. Und wir kamen vom 24.8 ausgezeichneten Organic Traffic. Die Soft 404 sind nicht mehr im Google Index, und entsprechend der Definition eines Soft 404 nach Google Search Console. Äh, wir verstehen nicht, was die Profile als Soft 404 qualifiziert und weshalb unser Mobile Traffic so rapide sind. Äh, da müsste man wahrscheinlich die einzelnen Seiten mal anschauen, um zu sehen, was da wirklich vorhanden ist. Äh, grundsätzlich gerade bei, bei User Profiles, bei User Generated Content ist es immer etwas, wo man ein bisschen sorgfältig damit umgehen muss, damit man dafür auch sorgt, dass, dass die Inhalte, die man indexieren möchte, dass die wirklich auch klar erkenntlich sind und dass die Sachen, die man eigentlich nicht indexiert haben möchte, dass die entsprechend auch klar erkenntlich sind. Das heißt, äh, bei Profiles zum Beispiel könnte man sich überlegen, dass man da irgendein System ausarbeitet, äh, ab wann diese Profiles zur Indexierung freigegeben werden und dann, das alles andere, was vielleicht eben wie gesagt, hier aus dem Content vielleicht angeschaut werden könnte, dass das von Anfang an einfach ein No-Index dabei hat, äh, damit man da auch wirklich von Anfang an sagt, diese Sachen müssen wir nicht indexieren und die anderen Sachen sind doch zur Indexierung brauchbar. Ähm, was vielleicht auch Sinn machen würde in diesem Fall ist, dass man ein, ein Thread im Hilfeforum mal startet, damit andere das auch anschauen können und da vielleicht Tipps geben können. Vielleicht ist es ja auch irgendein technisches Problem, dass Googlebot eine Version sieht, die nicht unbedingt dem entspricht, was, was ihr normalen Benutzern zeigt. Ähm, vielleicht ist auch irgendein ein anderer Fehler da vorhanden. Vielleicht ist es aber auch wirklich ein Problem auf Google-Seite, dass wir da... Viel zu viel als äh, Soft 404 anschauen und dass wir das auf unserer Seite ein bisschen anders handhaben müssten. Und äh, im Hilfeforum, die äh, Top-Beitragenden dort, die können das auch entsprechend weiterreichen an Google-Mitarbeiter, damit das ein bisschen äh, genauer angeschaut wird, falls das doch nicht irgendetwas Technisches ist oder irgendetwas, was ihr auf eurer Seite steuern könnt. Äh, wir bekommen hunderte Links von verschiedenen Domains namens The Globe und würden gerne ausschließen, dass diese uns schaden. Ähm, was kann man da machen? Äh, was ich da einfach machen würde, wenn man wirklich nicht mit dem irgendwie im Zusammenhang gebracht werden möchte, ist, dass man die Domains in die disavow datei nimmt. Äh, dabei sind die einzelnen Links nicht, nicht so relevant, wenn man da sagen kann, das sind jetzt einmal 10 oder 20 Domains, dann kann man die als Domain in der Disavow-Datei hineinnehmen und dann weiß man hundertprozentig äh, sicher, dass die wirklich von Googles Algorithmen nicht betrachtet werden, die, die Links zu eurer Website. Ich ähm, denke, das ist am einfachsten. In vielen Fällen ignorieren wir solche Links sowieso aber wenn man jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher ist oder da ein bisschen Zweifel hat, dann würde ich die einfach per Disavow einreichen und dann hat man das auf, auf sicher. Äh, wir haben eine Website, auf der ein Teil des Content hinter einer Paywall steht. Ähm, wir haben First Click Free, aber der Content ist in JavaScript eingebunden und deswegen nicht alles nach dem ersten Klick für den Benutzer sichtbar. Hm. Ähm. Wie könnte man das machen? Ähm. Ich weiß nicht genau, wie das bei euch äh, gestaltet wird. Das heißt, äh, wenn das zum Beispiel Rendering braucht und äh, die Seiten per JavaScript gerendert werden müssen und dann Googlebot auch in diese Paywall hineinstolpert, dann kann man die Inhalte natürlich nicht sehen. Äh, von dem her wäre wichtig, dass Googlebot zumindest auf diese Inhalte Zugriff hätte, wenn die für euch für die Indexierung wichtig sind. Und äh, wenn ihr da mit First Click Free oder mit Flexible Sampling arbeitet, dann solltet ihr einfach die, diese Structured Data auch verwenden für diese Artikel, damit wir genau wissen, was hinter einem Paywall steht und was einfach allgemein zugänglich ist. Ähm, die, die Frage geht dann ein bisschen hin, dass man da die Structured Data in eine CSS-Datei ablegen könnte. Ähm ich denke, dass, also ich vermute, CSS-Datei ist vielleicht eher JavaScript oder irgendeine andere Datei. weil CSS verwendet man eher für die Darstellung, nicht für die ein, eigentlichen Inhalte. Ähm Wichtig ist einfach wirklich, dass wenn Googlebot die Seiten aufruft, dass, dass die Inhalte wirklich auch sichtbar sind und dass sie idealerweise mit, äh, mit dem Structured Data auch so verlinkt sind, dass wir erkennen können, diese Inhalte sind hinter einer Paywall. Ähm, ob das jetzt nach dem ersten Klick ist, oder ob ihr das mit anderen Zahlen äh, macht, dass ihr da versucht zu erkennen, welche Benutzer eher eine Paywall sehen können, und welche man vielleicht die Inhalte erstmal zeigen möchte, das kann für sich euch überlassen. Uh, würdest du empfehlen, interne Links zu No-Index-Seiten generell mit einem No-Follow-Tag zu kennzeichnen? Ich denke, das muss man nicht. Das, uh, in, in der Regel können wir mit normalen internen Verlinkungen eigentlich relativ gut zurechtkommen. Und wenn die Zielseiten nicht indexiert werden, ist das an und für sich trotzdem okay. Uh, bei, bei den meisten Websites ist es nicht so, dass wir da vom Crawling her so eingeschränkt sind, dass wir da eine Seite mehr oder weniger Uh, nicht crawlen können, von dem her sollte das eigentlich okay sein. Dann eine Frage zur Single-Page-App. Um, gemäß der Hilfe in Search Console sollte man für, glaube ich, für JavaScript-Websites eine Bilderzeichnungs-Datei verwenden. Um, Ich, ich vermute, diese Empfehlung müssen wir mal überarbeiten, dass sie einfach ein bisschen älter ist, weil inzwischen können wir ja JavaScript-Websites relativ gut auch rendern. Und wenn da Bilder verlinkt sind, dann sehen wir die auch relativ gut. Äh, dann sollte das eigentlich schon klappen. Ich denke, eine Bilder-Sitemap-Datei macht aber trotzdem Sinn, äh, weil man so sehr gut angeben kann, welche Bilder für euch für okay. die Bildersuche wirklich auch relevant sind. Ähm. Wie geht das da weiter? Oh, Aber ich sehe das... noch Quellen drin, developers.google.com. Auf der Seite. Ich glaube, die hat Christian gerade reingefügt. Huch. Ähm, ich schalte dich mal kurz auf Sturm. <lacht> ähm. Reich, also, quasi reicht es aus, ob man die einzelnen Seiten in einer Sitemap-Datei hat oder würdest du die Bilder trotzdem per Bilder-Sitemap bereitstellen? Ja, ich würde, ich, normalerweise sollte es schon reichen, wenn wir die, die Seiten rendern können und die Bilder so sehen. Äh, wenn die Bilder eben, wie gesagt, für euch für die Bildersuche relevant sind, dann würde ich die trotzdem per Bilder-Sitemap auch einbinden. Einfach damit man da alle, alle Wege eingerichtet hat für diese Bilder. John, kann ich da ganz kurz zwischenfragen? Ja. Ähm, zum, zum Thema Sitemap äh, und, und auch äh, gerade speziell für die Bilder. Du hast mal gesagt, äh, dass Sitemaps eigentlich erst ab ungefähr 10.000 Unterseiten wirklich relevant sind. Das schien mir auch sehr plausibel, weil es letztlich ja bei den Sitemaps, das ist ja kein Rankingfaktor oder so, sondern es geht ja nur darum, den Crawler sozusagen zu, äh, zu kanalisieren, also dem zu sagen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, wo, wo soll er oft gucken und wo, wo nicht so oft. Und das ist ja bei kleineren Seiten in der Regel so, dass ihr das ganz gut selber aussteuern könnt. Ja. insofern, ähm, wenn, wenn du jetzt so allgemein sagst, irgendwie, dass es gut sei, wenn man die Sitemaps einrichtet, irgendwie, im Grunde ist es ja auch oft sehr fehleranfällig, irgendwie, und je nach System, was man hat, irgendwie, ähm, nicht automatisch zu machen, irgendwie, und dann kann man doch eigentlich darauf verzichten, oder? Also, weil der Crawler indexiert ja sowieso die Seiten, und damit dann entsprechend ja auch die Bilder. Ja, ja, stimmt schon. Bei, Gerade bei kleineren Websites ist das vielleicht nicht so so kritisch, dass man das, das auch einrichtet. Ähm ich, ich weiß auch nicht, was, was genau geplant ist auf der Search Console Seite. Bisher war es ja auch so, dass man in Search Console sehen kann, wie viel von diesen Bildern und Seiten effektiv auch indexiert sind. Und das finde find ich immer praktisch, auch gerade bei kleineren Websites. Aber es ist, ist schon so, dass mir vom Crawling her, wenn das eine kleinere Website ist, Brauchen wir das in der Regel nicht. Okay. Danke. Okay. Ähm, ja, wie kann man das so sagen, dass man da nicht einfach denkt, man braucht das nie oder man braucht das immer. Das ist immer ein bisschen schwierig zu verallgemeinern. Ja, aber wenn du da jetzt Zweifel hast, dann wäre das natürlich ganz gut, dass sozusagen, wenn es da irgendwie eine klare Linie gibt. Irgendwie. Also in meinem Fall ist es ja so, und ich weiß, es gibt auch einige andere, die haben letztlich hinter ihren Websites keine automatisierten Content-Management-Systeme. Und in dem Fall machen Sitemaps einfach Arbeit. Die müssen entweder manuell erstellt werden oder mit Hilfe von Online-Tools, wo man sozusagen das alles durchcrawlen lässt irgendwie und sich dann eine sitemap exportieren lässt. Und das ist potenziell natürlich fehleranfällig. Ja, und ähm, das kann natürlich auch so sein, irgendwie, dass man dann mal vergisst, irgendwie eine, die Sitemap zu aktualisieren, insbesondere dann, wenn man eben äh, Seiten löscht, äh, sind die möglicherweise in der Sitemap noch vorhanden, obwohl sie gar nicht mehr online sind. Und ich habe ja eine ganze Menge eher kleinere Seiten, also weniger als, also ungefähr 1000 Unterseiten, sagen wir mal. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass es überhaupt nicht wichtig ist, äh, sozusagen die Sitemap äh, mhm. zu pflegen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, irgendwie habe dann auch gemerkt, dass ich einen Haufen Fehler drin hatte ähm, und dass Google das mehr oder weniger ignoriert hat. Also wir haben trotzdem mehr oder weniger die Seiten, die tatsächlich nicht mehr da waren, dann auch deindexiert ähm, und deswegen war ja auch schon früher meine Nachfrage, ist die Seiten überhaupt notwendig? Ja. Ich muss mal überlegen, wie man das irgendwie klarer kommunizieren kann, damit, äh, damit man da nicht das Gefühl hat, dass man das muss, gerade bei kleineren Websites, aber dass man da trotzdem das merkt, ab, ab wann es dann wirklich auch Sinn macht, dass man da mit Zeitnahs arbeitet. Mhm. Ja. Guter Hinweis. Ähm, okay. Dann habe ich noch eine Frage von einem Chirurgen, der zwei Fachgebiete hat und entsprechend zwei Websites, ähm, die am gleichen Ort quasi, wo am gleichen Ort die Firma entsprechend vorhanden ist. Uh, ahnen für sich aus, aus der, der Google-Suche-Perspektive ist das total okay. Uh, ist es nicht so, dass wir da sagen würden, ihr dürft nur eine Website pro Standort haben. Uh, manchmal hat man ja verschiedene Websites für unterschiedliches Publikum für den gleichen Standort. Und das ist ahnen für sich auch okay. Uh, von Seiten Google My Business kann ich natürlich nicht viel dazu sagen. Ich weiß nicht, was da ihre Kriterien sind. Aber zumindest äh, auf der Google-Suche-Seite ist es nicht so, dass wir da das irgendwie anschauen würden und überlegen würden, ah, das ist die gleiche Adresse, deshalb darf nur eines dieser Webseiten in Suche erscheinen, sondern wir schauen diese Seiten an und sehen, schauen uns die Inhalte an und versuchen die relevant entsprechenden Suchergebnissen zu positionieren. Es kann natürlich schon sein, dass eines von diesen Seiten einfach stärker eine stärkere Präsenz hat in der Suche, einfach weil, weil die allgemein vielleicht ein bisschen stärker ist. Äh, es ist nicht automatisch so, dass da wir das dann irgendwie aufteilen und sagen, an dieser Adresse sind diese zwei Websites, wir geben den 50-50 die gleiche Bewertung, sondern das sind unterschiedliche Websites, die wir unterschiedlich in den Suchergebnissen zeigen können. Äh, in der Search Console werden 500 Fehler mit Crawling-Anomalien angezeigt. Ähm, weiß ich nicht, was, was da gezeigt wird. Müsste ich mir mal anschauen. Äh, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass äh, 500er-Fehler eher Richtung Crawling auf Crawling-Fehler hinweisen, ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie das jetzt dargestellt wird, gerade im neuen Search Console. Ich schaue mir das mal an. Wie handhabt ihr es inzwischen mit äh, der Main-Content-Erkennung? Anders gefragt, bringt ein einfaches HTML-Dokument in der Indexierung Vorteile gegenüber einer komplexen WordPress-Seite, deren Inhalt auf verschiedene Sektionen, äh, zum Beispiel diverse Hintergrundbilder und Toggles verteilt sind? Äh, wie kann man beim Bauen der Webseite die Seitenstruktur so optimieren, dass eure Crawler es einfach haben und gerne vorbeikommen? Äh, grundsätzlich müssen wir mit beiden Arten von Websites gut zurechtkommen können. Einerseits äh, solche, die sehr komplex aufgebaut sind, äh, ob mit WordPress oder irgendein E-Commerce-System oder sonst irgendein eigenes äh, System und auch mit solchen Websites, die eher einfach als HTML-Seiten aufgebaut werden. Äh, was uns natürlich bei einfacheren HTML-Seiten hilft, ist, dass es ein bisschen einfacher ist, die Struktur zu erkennen, aber wir haben da sehr viel Erfahrung mit dem Erkennen von, von Teilen einer Webseite, dass da eigentlich vom, vom Vor- oder Nachteil her, sollte es eigentlich mehr oder weniger gleich sein. Was natürlich oft passiert bei komplexeren Seiten, dass man verschiedene äh, Themen alle zusammen auf einer Seite hat, die dann vielleicht im Sidebar noch vorhanden sind. Und das macht es manchmal für uns ein bisschen schwieriger zu erkennen, wo, was ist da eigentlich das, das wesentliche Thema von dieser Seite. Aber das hängt auch ein bisschen davon, ab, wie ihr eure Website positionieren wollt. Ob ihr da eher sagen wollt, meine Seite ist, ist halt aufgebaut von diesen verschiedenen Themen und die sind alle ein bisschen relevant, oder ob man sagt, ich habe wirklich eine gezielte Seite zu diesem Thema. Äh, es gibt auch 404 Fehler in Search Console, die PDFs der Seiten sind durch neue PDFs ersetzt worden, WordPress vergibt äh, leider immer einen Datumstempel beim Upload, und der ist Bestandteil der URL. Wie lösche ich die alten Seiten aus Search Console? Das kann man eigentlich nicht bei Search Console rauslöschen, sondern die richtige, der richtige Weg, das zu handhaben, ist, dass man wirklich einen Redirect von der alten Version auf die neue Version macht. Äh, weil in Search Console wird ja nur dargestellt, was wir bei der Indexierung gesehen haben. Und äh, wenn wir sehen, dass die alten Seiten nicht mehr existieren, dann sind natürlich alle Signale auf diesen alten Seiten gehen verloren. Und wir müssen diese neuen Seiten erstmal neu erkennen und auch quasi erstmal Signale aufbauen, um zu merken, wie und wo sie relevant sind. Das heißt, am besten, gerade bei Informationen, die, die relativ sichtbar sind in der Suche, würde ich wirklich schauen, dass man einfach ein Redirect einrichtet von der alten Version zur neuen Version. Ähm. Dann ist da, glaube ich, noch mit dieser HTTPS wechsel hat sich etwas getan, jetzt sind da alle, alle möglichen Seiten indexiert, einige fehlen noch, und eben wie gesagt, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Äh, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, ab wann ich einen Backlink lieber disallowen sollte, spammige Domains ohne echten Content, mit Linkseiten sind klar, aber schwache, verlinkte Domains, die trotzdem hilfreichen Content haben, zum Beispiel Blogs, sollte man ihn lieber disavowen oder kommt äh, das komplett auf den Einzelfall an? Ähm, ich würde nicht sagen, dass, dass man Blogs einfach von Hand auf Anfang an quasi äh, per Disavow die Links entfernen sollte, sondern ich würde mit dem Disavow-Tool wirklich eher dann arbeiten, wenn man wirklich ein, ein konkretes Problem sieht. Äh, das heißt, wenn man weiß, dass man vielleicht früher etwas gemacht hat mit Links, dass man jetzt einfach aufräumen möchte, aber mit dem Disavow arbeiten. Wenn man sieht, dass da irgendwie per Negative SEO irgendwelche wilden Sachen versucht werden, dann kann man das per Disavow aufräumen. Äh, wenn man einfach die Links anschaut, man sieht Sachen, die, die man nicht genau einstufen kann, aber man weiß nicht warum und wieso die da sind, dann würde ich die einfach sein lassen. Das, in, in der Regel ist es nicht so, dass das irgendwie ausschlaggebend den einen oder anderen Weg ist, sondern man, man macht sich einfach da sehr schnell selber die Arbeit und äh, vertieft sich dann mit diesen disavow fragen obwohl man eigentlich Besseres machen könnte mit der Website. Äh, von dem her würde ich da wirklich einfach auf die, die gröberen Probleme achten. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft, bis zum Ende sogar. Eine, kann ich noch einen ganz kurzen Hinweis machen? Ja. Und zwar äh, wird ja heute in der Search-Konsole die alte Darstellung der Suchanalyse abgeknipst, wenn ich das richtig äh, interpretiere, was da angezeigt wird. Da bin ich sehr unglücklich drüber. Und zwar finde ich, ähm, fand ich in der alten Version so unheimlich praktisch, dass man die, die Keywords, die angezeigt werden, ähm, direkt in der Google-Suche öffnen konnte. Ja, Das heißt, ich, das ist eigentlich meine Hauptarbeit mit der Search-Konsole gewesen, irgendwie, dass ich die Suchanalyse gemacht habe, mir die Positionen angezeigt habe, mir dann angeguckt habe, also die, die Unterschiede zur vergangenen Woche und dann geguckt habe, irgendwie, okay, was ist da passiert bei diesem Keyword? Ja, Wer ist da vorne reingekommen? Warum bin ich da weggefallen oder andersrum? Das heißt, ich habe sozusagen einen ganz engen Bezug zwischen der search und der Arbeit damit und den tatsächlichen Rankings. Und das ist jetzt unheimlich schwierig in der neuen Suche, weil ich sozusagen jedes Mal das wieder eintippen muss in, in einem neuen Tab irgendwie und äh, ich fände das sehr hilfreich, wenn das sozusagen wieder gemacht würde, dass da einfach in einem neuen Tab äh, entsprechend dann äh, das Keyword oder die Suche nach dem Keyword aufgehen könnte. Das macht Sinn, ja. Das habe ich auch oft gemacht, stimmt. Ähm, ja. Ähm. Was, was ich da machen würde, ist einerseits mal Feedback einreichen. In, in Search Console kann man das vielleicht machen. Das, das schauen Sie auf jeden Fall an, gerade jetzt mit der Umstellung. Aber ich, ich schaue das mit dem Team auch mal an, ob wir das relativ einfach auch noch dazu machen können. Weil das macht es wirklich ein bisschen einfacher, dass man da auch die effektiven Suchergebnisse wieder anschauen kann. Genau. Also ich finde grundsätzlich jede Oberfläche, die ihr jetzt neu gemacht habt, irgendwie nicht so gut. Also auch bei AdWords, diese neue Oberfläche, pf, weiß ich nicht. Also ihr, klar, ihr testet das auch, aber ich fand die alten Sachen immer, ich weiß nicht warum, aber die alten Sachen sind irgendwie einfacher gewesen. Mhm. Naja. ja. Ja, also so, so weit würde ich jetzt zum Beispiel nicht gehen. Ich finde die neuen Oberflächen, also kann man sich schon dran gewöhnen auch. Ähm, bei mir ist es wie gesagt, ich switch noch relativ viel hin und her, weil ich eben die Suchanalyse in der alten Version viel praktischer fand. Ähm, und ansonsten, ja gut, es ist eine etwas andere Darstellungsform. Irgendwie ein paar Features habt ihr ein bisschen geändert, aber an sich sind ja die Daten weitgehend die gleichen, ja, also und... und äh, ja, ich meine, Design ändert sich eben im Laufe der Jahre. Und man kann es jetzt mobile viel besser benutzen. Das ging ja vorher überhaupt nicht, wenn man die Search-Konsole aufgemacht hat mit, mit dem Handy. Irgendwie dann sah das ja alles winzig aus. Ja. <lacht> ja die, die Mobile Usability Reports anschaut auf dem Handy und dann äh, nichts brauchen kann. <lacht> ja. cool, okay. Äh, eben, wie, wie gesagt, wenn, wenn ihr Sachen in Search Console habt, gerade in der neuen Version, die, wo ihr Anregungen abgeben möchtet, würde ich auf jeden Fall Feedback einreichen. Das schauen Sie im Moment sehr sehr stark drauf. Okay, machen wir vielleicht hier eine Pause. Äh, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen und Kommentare. Äh, ich hoffe, das war auch für euch hilfreich. Und äh, dann sehen wir uns mit einem der nächsten Hangouts vielleicht wieder. Tschüss allerseits. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.